Im Internet wird nicht nur gesurft, sondern auch geangelt. Allerdings nicht nach Fischen, sondern nach sensiblen Nutzerdaten. Die Köder, die die Betrüger dabei auswerfen, spielen mit der Gutgläubigkeit und den Ängsten der Nutzer. Da die Phishing-Attacken immer professioneller und vielfältiger werden, gehen wir den Betrügern häufiger an den Haken, als uns lieb ist. Was genau bedeutet Phishing eigentlich und woran können wir solche Angriffe erkennen? Phishing ist eine Wortneuschöpfung, die sich aus den Begriffen Passwort und Phishing zusammensetzt. Phishing meint also sinngemäß das Fischen nach Passwörtern und anderen sensiblen Daten, wie der Kreditkartennummer oder PIN. Phishing ist also eine Form von Identitätsdiebstahl, mit Hilfe der sich die Betrüger Zugriff auf private Konten verschaffen und letztendlich bereichern. Die Betrüger versenden tausende von Nachrichten und geben dabei vor, der Absender eines bekannten Unternehmens, zum Beispiel seiner Bank, zu sein. In den meisten Fällen wird der Empfänger aufgefordert, einen Link anzuklicken, der ihn zu einer gefälschten Website führt, die ihm persönliche Daten entlocken soll. Damit das klappt, sehen sich Originalwebseite Original-Webseite und die Fälschung oft zum Verwechseln ähnlich. Wie kannst du jetzt erkennen, ob die Mail in deinem Postfach eine Phishing-Mail ist? Meistens ist die Absendadresse gefälscht. Hier genau hinsehen. Achte auf die Anrede, in der oft der Name fehlt, und auf mögliche Fehler im Text. In seriösen Nachrichten sind diese nicht vorhanden. Wenn du per E-Mail nach Passwörtern, Kontodaten und dergleichen gefragt wirst, solltest du stutzig werden. In vielen gefälschten E-Mails wirst du dafür zum Link klicken aufgefordert oder sollst eine angehängte Datei öffnen. Oft arbeiten die Betrüger damit, einen dringenden Handlungsbedarf vorzugorkeln und stellen ein Ultimatum. Wenn nun noch negative Konsequenzen angedroht werden und mit deiner Angst gespielt wird, zum Beispiel eine wichtige Frist verpassen, sollst du endgültig hellhörig werden. Diese Masche, die die Betrüger anwenden, bringt dich zum schnellen, unüberlegten Klicken. Bei Webseiten, die im Verdacht stehen, eine Fälschung zu sein, lohnt sich ein genauer Blick auf die URL. Die Verwendung von Zahlen anstelle von Buchstaben soll beispielsweise die Täuschung verschleiern. Auch merkwürdige Domainendungen wie .ru, .pl und .to deuten mit ziemlicher Sicherheit auf eine Betrugsseite hin. Seriöse Webseiten fragen üblicherweise bei der Login-Eingabe nicht nach sensiblen Daten. Auf den meisten Betrugsseiten fehlen außerdem die Hinweise in der Browser-Zeile für eine sichere Adresse. S wie sicherheit das S im Kürzel HTTPS signalisiert eine gesicherte Verbindung. Das Schlosssymbol vor der Adresse zeigt an, dass die Webseite ein Sicherheitszertifikat besitzt. Bei Betrugsseiten fehlt dieses entweder ganz oder ist gefälscht. Die Betrüger wollen dich also dazu bringen, deine Daten preiszugeben und nutzen dabei gezielt psychologische Mechanismen aus, zum Beispiel Neugier und heimliche Wünsche, gedankenloses Klicken oder die Angst vor Konsequenzen. Diese Form der Manipulation nennt man übrigens Social Engineering. Mach dir bewusst, dass wir heutzutage auf schnelles Klicken konditioniert sind und dass dieses Verhalten den Betrügern in die Hände spielt. Um auf der sicheren Seite zu sein, gibt es ganz konkrete Regeln, die du beachten kannst. Öffne niemals einen unbekannten Anhang, den du nicht vorher auf Viren geprüft hast. Lass dich niemals von zweifelhaften Links weiterleiten, sondern gib die URL lieber per Hand in ein neu geöffnetes Fenster ein. Denk daran, dass eine Bank oder ein anderes seriöses Unternehmen wichtige Daten niemals per E-Mail erfragen würden. Sollte eine wirklich wichtige Mitteilung dahinter stecken, kommt ganz sicher noch eine zweite E-Mail, also lass dich nicht unter Druck zu einer schnellen Handlung hinreißen. In vielen Fällen bringt es auch etwas, den Text in eine Suchmaschine einzugeben. Oft sind die Phishing-Attacken bereits bekannt und du kannst eine E-Mail als Fälschung identifizieren. Bringt die eigene Recherche keine Klarheit, gibt es auch konkrete Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst. Von der BSI-Initiative gegen Phishing kannst du einen Newsletter abonnieren, der dich über alles Wichtige auf dem Laufenden hält. Die Verbraucherzentrale klärt in ihrem Phishing-Radar über neueste Attacken auf und stellt ein öffentliches Forum, in dem sich Betroffene austauschen können. Außerdem gibt es noch bekannte Vereine, die sich ausführlich dem Thema Phishing widmen und sich immer um aktuelle Aufklärung bemühen. Sie reagieren auch auf Anfragen und bieten sogar ein Beratungstelefon an. Der beste Schutz ist es, immer kritisch zu bleiben. Traue nicht allem, was auf den ersten Blick glaubwürdig aussieht, denn heute lässt sich nahezu alles fälschen. Wer den gesunden Menschenverstand einschaltet, lässt sich nicht so leicht reinlegen. Auf ihrer Beute können die Betrüger dann lange warten.